Dieses Multimedia-Tutorial vermittelt Ihnen, wie Sie Gruppierungen in Moodle nutzen können. Gruppierungen sind im Prinzip Zusammenfassungen von Gruppen. Das heißt, Sie können zum Beispiel Arbeitsmaterialien oder Aktivitäten nicht nur einer oder allen Gruppen des Kurses freischalten, sondern einer bestimmten Auswahl von Gruppen. Bevor man Gruppierungen aber anlegen kann, müssen Sie zunächst Gruppen erstellt, Sowie Studierende hinzugefügt haben. Dies wird im Multimedia-Tutorial "Gruppen verwalten" gezeigt. Im vorliegenden Video sind bereits vier Gruppen erstellt. Diese sehen wir uns nun an. Klicken Sie hierfür auf "Teilnehmerinnen". Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Gruppen aus. Hier können Sie erkennen, dass in diesem Kurs vier Gruppen erstellt wurden. Um nun Gruppen zu Gruppierungen zusammenzufassen, klicken Sie auf den Reiter Gruppierungen. Klicken Sie auf Gruppierung anlegen. Vergeben Sie einen beliebigen, jedoch aussagekräftigen Namen für die Gruppierung. Wenn Sie nummerierte Teams zusammenfügen möchten, können Sie Gruppen 1 bis 2 eintragen. Um die Gruppierung anzulegen, klicken Sie abschließend auf Änderungen speichern. Sie können nun erkennen, dass die Gruppierung erfolgreich angelegt wurde. In der Spalte Gruppen ist jedoch ersichtlich, dass noch keine Gruppen ausgewählt wurden. Um nun Gruppen der Gruppierung hinzuzufügen, Klicken Sie in der Spalte Bearbeiten auf das Verwaltungssymbol. Markieren Sie in der rechten Spalte jene Gruppen, die Sie der Gruppierung hinzufügen möchten. Um mehrere Einträge auszuwählen, halten Sie die Steuerungstaste gedrückt. Und um nun die Auswahl zu gruppieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen. Kehren Sie abschließend auf die vorige Seite zurück, indem Sie auf die Schaltfläche Zurück zu Gruppierungen klicken. Jetzt sehen wir, dass die ausgewählten Gruppen erfolgreich der Gruppierung hinzugefügt wurden. Abschließend sei wiederholt, dass der Einsatz von Gruppierungen besonders dann nützlich ist, wenn Sie Arbeitsmaterialien oder Aktivitäten nur einem ausgewählten Nutzerkreis zur Verfügung stellen möchten. Zum Beispiel, wenn Sie nur diesen beiden Gruppen, dieser Gruppierung, ein PDF-Dokument geben möchten. Für diesen Fall ist die Gruppierung bei den Voraussetzungen des Arbeitsmaterials auszuwählen. Wie Sie die Voraussetzungen nutzen können, wird im Multimedia-Tutorial »Voraussetzungen definieren« gezeigt.